So, vielleicht habt ihr auch schon mal das Problem gehabt, dass die Remote gar nicht mehr reagiert. Also ich drücke den Power-Knopf und die Lichter unten leuchten nicht. Ja, und dazu muss ich das Stück einmal auseinanderbauen. Ich habe hier die Rückseite schon abgenommen. Ähm, ja, ich entferne die Batterien. So. Und dann habe ich so Tripoint-Schrauben. Also ich brauche, ich hoffe, das kann man hier sehen, brauche einen Spezial-Schraubendreher. So. Den nutze ich, um einmal vier Schrauben herauszuschrauben, einmal, zweimal, dann sind hier hinten noch zwei, dreimal, vier und dann kann ich meine Remote, je nachdem wie häufig dass ich das schon gemacht habe, muss ich an der Seite noch ein bisschen nachhelfen, da auch, das geht ich einen Fingernagel oder mit so einer Art Gitarrenpleck. Dann kann ich die obere Seite komplett herunternehmen und habe hier unten meine ganzen Knöpfe und auch den Lautsprecher drin liegen. So, dann puste ich das mal durch. Manchmal ist auch einfach nur direkt, der da drauf liegt. So, ich setze es wieder zusammen. Wichtig dabei, die Knöpfe nicht verrutschen. Ich gucke hier nochmal nach. Ja, super. Also, einfach wieder das Gummi drauflegen. Liegt, liegt. Und, ja, das sieht eigentlich gut aus. So. Dann alles wieder zusammen. Und die vier Schrauben machen. Eins. Zwei. Vier. so alles wieder fest ja. dann packe ich meine batterien wieder rein und bin gespannt ob das was gebracht hat und jetzt beten und, und. ah so und sie sucht ja jetzt muss ich nur noch wieder mit der Reconnecten, also hier den roten Knopf drücken, auch in der Wii, und dann sollte das wieder funktionieren.